Hallo und willkommen hier zum großen Preis von Kanada. Nachdem mein Teamkollege einen super Qualifying abgeliefert hat und ich aus Langeweile mein Auto zerstört habe, ähm, starten wir jetzt von P20 und 18. Ja. Günther Steiner hat schon gemeint, wenn ich nicht mindestens 22. werde, dann fliege ich aus dem Team. <lacht> ich glaube, das könnte gerade noch in dem sein, ja, was ja. Man ja. Denn ja. das insolvente Man, Manor hat sich gedacht, es fährt hier mal als Ghost Auto und auch Caterham wurde aus der Insolvenz zurückgeholt. Fahren beide ja. mit Geisterautos da hinten. Ja, und er hat gesagt, ähm, ja wenn Lucky nicht zumindest die ersten fünf Runden schafft, ohne einen Schaden sich einzufahren, dann wird er auch fliegen. Hm. Das wird die schwierigere Aufgabe. Das, <lacht> ja. denke ich, oder? So, aber wir beginnen aber als, mal. Am meisten, wenn ich das da hinter mir erstmal Peres sehe, der denkt, der sieht schon rot, wenn er hier etwas weißes sieht, was wie sie rot genau aussieht. Was machst du? Ich muss meine Reifen warm kriegen. <lacht> okay, <lacht> Bruder, muss los. <lacht> <lacht> so sah es ungefähr aus. <lacht> Jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. nicht, dass <lacht> um... Herr ja, kriegt die Krise und wenn mein Teamkollege, wenn er mich sieht, kriegt natürlich auch die Krise, weil da kommen so der Perko, wenn er mich sieht. Man hat schon gesehen im Qualifying, dass er etwas Aggressionen gegen mich hat. Ich kann es mir einfach nicht erklären, warum. Weil ich habe ihn ja dieses Jahr noch nicht rausgehauen. Das waren immer die Anderen. Die Anderen. Ja. Ich wollte gerade, dass ich die Anderen rausgeschmissen habe, aber niemals mein Teamkollege. Ich wurde gerade in irgendeine steam reingeladen, von der ich nicht weiß wem sie gehört, aber okay. Hätte ich auch nicht gedacht, Jeff, dass hier mal wieder kein Regen ansteht. P6 ist eigentlich ganz schön, finde ich. Ja. Dann überhol den Rest noch. Nimm Bottas mit. <lacht> das startet der nicht gut. Was sagt eigentlich meine Reifentemperatur? Wie immer überhitzt. Ich habe mich schön gedreht in der in der Haarnadel, damit ich meine Reifen warm kriege. Boah, meine Heckreifen haben 90 Grad äh, Kerntemperatur. Ich hoffe einfach mal, dass du mich nicht gleich am Start überholst. Die linke Bahn gehört mir nur mal so zur Info. Also nicht links überholen, bitte. Wo soll ich denn sonst überholen? Rechts? Nein? Das Gute ist, die Temperaturen werden jetzt gespeichert, in dem Moment, wo er es übernimmt. Nein! Ich hab ERS verbraucht, ich blöd, Mann. Geht das? Ja. dachte, Ich dachte. Das steht... Ich dachte, das ist nur so, so kosmetisch da, weil das die Einführungsrunde ist. Und die Reifen werden auch nicht kälter, okay? Das mache ich ab sofort immer. Ich riskiere es mal hier auf Fett zu starten. Oh, ich überhole dich. Du bist so langsam. Wie konntest du auf einmal so gut weg? Und Ericsson ist geghostet. Du, warst, du hast dich vorgeleckt bei mir. Ericsson wurde hier geghostet. Ja, es hat geleckt. Du warst auf einmal ein paar Sekunden wow. vor mir. du bist Ericsson draufgefahren. gefahren. Mich hat gerade Hartley in die Wand geschubst. Ich habe einen Schaden. Dein Frontflügel hat etwas ah, das ist ärgerlich. Ich habe Eriksson nicht mal berührt im Rennen. Ich konnte mich hier gerade irgendwie durch, durchkämpfen an den anderen vorbei. Ja toll. Jetzt weißt du wie es mir geht, ich hatte immer in den ersten Runden. Ja, fahren. aber das war ja ein Leck. Ich hatte auch schon mal durch Lags. Schauen. Van Dorn ist hier nur noch so weit hinten. Ach nee, warte, er war die ganze Zeit hinten. Peres fährt mir rein. Ja, Peres will durch. Verständlich. Van Dorn hält hier ganz schön Stroll auf. Ich probiere es ja einfach innen. Das war ein Move mit der Brechstange. Aber ein guter Move mit der Brechstange. Van Dorn! Van Dorn! du Idiot! Van Dorn, du Idiot! Was hat Van Dorn gemacht? Motor aus. Oh so. Rennen vorbei jetzt für uns beide. Nee, ich lebe noch. Ich hab's irgendwie überlebt, frag mich. Alter. Weißt du, was das krass ist? Achso, ich habe doch den Frontflügel verloren. Ich dachte, ich hätte keinen Schaden. Schönes Rennen, schon wieder durch so deinen Unfall. Ich habe nichts gemacht, Van Dorn hat mir ins Heck geschlagen. Es sah auf jeden Fall wie ein Trümmerfeld da hinten aus. Ich konnte aber wirklich nichts dafür. Ich kann es dir gerne meine Aufnahme zeigen. Ich war an Van Dorn vorbei, auf einmal kriege ich einen Schlag ins Heck, weil ich, ich konnte nur noch aufs Gras, Gras dort fahren. Ich kann meine, wir haben jetzt schon vergessen. Aber wieso konntest du dann nicht mehr ausweichen? Ich bin sogar langsam gefahren. Ist ja auf jeden Fall sehr strange. Nein, ihr Dödelt, die haben ja Hypersoft drauf. Ich habe doch Supersoft ausgewählt. Ihr Blödmänner, ich kann doch nicht mal durchfahren. Was sind das für Idioten? Team, ihr wollt mich doch sabotieren. Weißt du, hab ich einen scheiß Lecker am Start, dann bist du auf einmal eine Sekunde weiter vorne, obwohl ich dich schon längst überholt hatte. Du warst, ich, du, war, du warst neben mir und dann warst du halt dort im Verkehr gesteckt. Ich hatte die, die Innenbahn. Wie im Verkehr versteckt. Bei mir war freie Bahn und dann hat's geleckt und da warst du auf einmal eine Sekunde vor mir. Bei mir war auf jeden Fall nur Ericsson die ganze Zeit geghostet. Ericsson habe ich nicht mal gesehen. Aber ich gebe das Rennen noch nicht auf. Ich glaube, die Leute, die eine Zwei-Stop fahren, die können ich kriegen hier. Meine Pace ist ja eigentlich gut. Auch wenn man es im Quali nicht gesehen hat. Und Ocon hält gerade das Feld schön auf. Also habe ich mir jetzt 35 Runden anschauen darf. Ich hatte das schon öfters. Ich musste auch immer zuschauen. Kannst du währenddessen irgendwas machen, wenn du willst? Kannst du mhm. dir mal den Kommentator spielen, das macht sogar Spaß. Nicht, wenn man so ein Rennen hatte am Anfang. Aserbaidschan <lacht> war nicht viel anders für mich. Ja, da habe cool. ich zwar vier Runden überlebt, aber. Du hast keine vier runden überlegt. Hast du das eigentlich, eigentlich schon gesehen? Aserbaidschan Aserba Aserba Aserba bist du in Runde 2 ausgeschieden. Runde 2 dann eben. Aber hast du gesehen, wie mich Vettel dort gekillt hat? Hast du es bei meiner Sicht schon angeschaut? Verdient. Wieso verdient? Hast du gesehen, wie der mich abgeschossen hat? Verdient. Aber die Hypers oft haben so viel Grip und trotzdem ist Peres schneller. Traurig. Zumindest ist das ein cooles Wochenende. Ich du durfte zwei hm? Runden fahren, das war alles. Nicht meine eine gezeitete ja, eine Runde Quali und eine im Rennen. Nicht mal eine gezeitete Runde habe ich. Wir werden niemals wissen, wie deine Pace wirklich gewesen wäre. Schon. Sag wir so, es war auch ein bisschen selbstverschuldet. Hättest du im Quali es nicht weggeworfen, dann wärst du niemals in dem Tumult da hinten gewesen. Das Auto hat einfach ganz komisch geschoben, also da konnte ich nichts für. Vielleicht Falsches Setup gewählt. Nö, das bin ich ja schon mal gefahren in, in Kanada. Mit dem Sauber, da bin ich auch so gut klar gekommen. Wir haben Haas, der ist halt anders. Ja, aber er ist in der Regel stabiler als ein Sauber. Ich finde, das Sauber ist einer der stabilsten Autos sogar. Er hat nur keine gute Kurvenlenkung. Mal schauen, hol ich den zumindest auf auf den guten Ericsson vor mir. Aber was Van Dorn sich da gedacht hat? Ich war so schön auf P13. Und dann räumt er mich da einfach ab. Ich habe das gemacht, was Perez gerade mit mir macht mit Van Dorn. Ja dann? Du, du schläfst ja! Ja, schläfst und dann hat er mich hier weggedreht, weil ich rechts neben ihm war. Boah, wie kann man die Switch ja doch, die weg und so, ne? und Dann gibt er kein Gas. Weiß okay, ich wollte schauen, ob ich auf Ericsson eigentlich aufhole. Ne, ja. ich verliere Zeit auf Ericsson. Sehr schön. Ich fahre Hypersoft r Ultra und trotzdem verliere ich jetzt Zeit. Dorn, du Idiot, du bist schuld an allem. Bottas führt das Rennen an und ist auch noch auf Super Soft, willst du mich verarschen? Aber ich frage mich wirklich, wie ich das überleben konnte. Ich wurde ja eigentlich bei diesem Unfall. In mich sind drei Autos reingefahren mir ist nichts passiert. Mm. Es sind und du hast eine leichte Berührung gehabt und was raus gleich? Na leicht nicht unbedingt aber. Aber auf jeden Fall nicht. Das war weniger heftiger als weniger heftiger als meine Kollision. damit da Übeltäter von Dorn. Fährst du auch nur noch vorne hypersoft und hinten fährst du Ultra? Was soll die Scheiße? Das würde erklären, warum ich so wenig Abtrieb habe. So, an da brauche ich noch nicht mal ERS, um den ablocken, würde ich sagen. Wobei, ich sollte zumindest auf Mittel stellen, sonst wird es ja knapp. Er verbremst sich aber zum Glück schön da hinten. Und Leclerc hält hier, glaube ich, gerade stark die Gruppe auf, weil ich sehe, dass Ericsson irgendwo aufgeschlossen hat. Leclerc ist auf 6. Ja, mancher, der hält stark die Gruppe dort auf. Was der fährt ganz gut da. Sieht aber relativ aus, als hätte er eine Schlange hinter sich. Ist ja lange. Ja, vier Sekunden auf Ocon und die, die bei und die zwei Top-Teams. Ja, aber hinter ihm sind so viele ganz eng. Ja, die kämpfen halt. Ja, aber so eng wie die sind, wie nah Ericsson noch an ihm dran, wirkt es fast so, als würde die alle aufhalten dort hinten. Edward äh, dort äh, vorne meine ich. Nicht wirklich. Das fühlt sich fast an, als wäre der Hypersoft schon wieder eingebrochen. Jetzt. So, Bottas ist auf zwei zurückgefallen, aber er hat den härteren Reifen auch. Ah, wie konnte er sich mit Supersoft qualifizieren? So wie Hamilton sich auf Supersoft qualifizieren konnte. Ah, den hat den haben die, die CPUs normalerweise noch nicht mal im Rennen. Mit Reifen. Und, oh, und ich habe wieder hinter mir, das ist doch das ist doch scheiße. Pandora hinter mir war so schön. Der war so langsam. Ja, wenn selbst jemand langsam ist, an dir vorbeikommt. Ich weiß nicht, ob du. Zumindest hole ich gerade wieder auf Ericsson auf. Naja, es ist seit seit den letzten zwei Runden eine Sekunde größer geworden. also. Ja, aber jetzt, seit einer Runde, habe ich eine halbe wieder aufgeholt. Weil mhm. ich ja jetzt wieder freie Fahrt hatte, weil mich Peres nicht attackiert hat. Weil du jede Runde so eine halbe Sekunde wieder aufholst, auf jeden hast du immer noch 13 Sekunden am Ende etwa. Ja, aber er muss. ja gut, er fährt 1 Stop. Ich wollte gerade sagen, er muss hier noch zweimal rein, aber muss er nicht. Die 2-Stop ist eine Sekunde langsamer als die 1-Stop. Also. Oh Gott, war es ein Fehler. Sorry Perez! er hat sich den Flügel gerade kaputt gefahren bei meinem Fahrfehler. Wandon! Oh Boah, was machen die beiden hier? Beide an dir vorbeiziehen. Nee. Van Dorn, lass mir den Platz diesmal. Ich mache jetzt das, was du mit mir gemacht hast, Van Dorn. Jetzt we weißt du, wie das ist. Das ist beschissen. Viel Platz gelassen. Ha, ich was? hab genauso viel Paris Platz Peres hat doppelten Windschatten. Oh Gott, da kommt Peres. Ich glaube, das kracht in den World of, World of Champions zwischen denen, oder? Nee. Doch. Sie verlieren verdammt viel Zeit. Und ich habe wieder eine halbe Sekunde auf Ericsson verloren. Danke, Peres. It's your fault. Zeigt das zumindest mal zwei Sekunden auf Peres, das hält ein bisschen. Ja, und Bottas, der fährt davon wie sonst was. Das war aber gleich der ersten, nee, warte, das war nicht der ersten. Wann es deine ersten zwei Ausfälle der ersten Saison? Eigentlich? Nö. Gleich ja, dem Aserbaidschan hat sie noch erwischt und Deutschland. Deutschland war ja auch mein Fehler, weißt du? Ja. Irgendwie immer wenn es dich erwischt, dann war es eigentlich nicht wirklich ein Fehler, bis auf Aserbaidschan. Ja, bin ich ein bisschen gerutscht, das war's. Ich muss diese Runde rein, nach Jeff. Ich will aber noch nicht rein, Jeff. Ich du auch auf den Supersoft zu Ende kommst. Ja, deswegen will ich ja noch nicht rein. Ich, ich glaube, erzählt 20 Runden soll ich auf den Supersoft fahren, wenn ich mit Ultras fahr gefahren wäre. Also bis Runde 14, 15 hätte ich durchhalten müssen. Ich sag mal, wenn ich noch 2, 3 Runden aushalte, müsste es eigentlich reichen. Könnte man direkt zweimal Ultra fahren, wenn man sie hätte. Aber ah, wieso hat er Hypersoft ausgewählt? Ja, ich habe ja noch nicht mal Ultra, das ist das Problem. Ich habe gar keinen Satz Ultra mehr. Oh. Boah, das sieht gar nicht gut aus. 45% Reifen haben Aber ein Wunder, ich habe mal auf allen Reifen circa gleich viel drauf. Das sieht man bei mir eigentlich nie. Ich pushe jetzt, damit ich ein bisschen von Peres wegkomme. Und dann nicht zu viel Zeit verlieren, wenn ich in die Box gehe, auf die beiden Streithähne. 14-7 Ich habe gerade wieder aufgeholt auf Ericsson sieht gut aus naja der wird ja auch aufgehalten von Hartley und Co. Ja meine ich ja. Die, die, wir haben da eine ganz schöne Kampfgruppe ich kann an diese Kampfgruppe rankommen mit einem guten Kampfgruppe ist es jetzt nicht also Gastly hat sich da jetzt durchgekämpft an Leclerc Leclerc ja. ist der der alle aufhält alles ah, ist zu schnell auf der Geraden, dass sie ihn kriegen, glaube ich. Ja, doch, locker. Ich meine... Ab jetzt aber erst, davor irgendwie nicht. Ja, Verstappen und Hamilton haben ihn ja nur beide auf der Geraden geholt. Hamilton war da noch festgesteckt. Ja, aber der fährt auch auf den Supersoft. Von daher ist das nicht so schlimm für ihn. So eine Runde fahre ich noch, dann gehe ich jetzt die nächste rein. Dann haben die Hypersofts ihren Soll erfüllt. Vier Sekunden habe ich schon auf Peres. Bisschen wenig für HyperSofts. Ich konnte jetzt komischerweise ersten Vorsprung rausfahren, wo sie eigentlich abgefahren waren. Das, ich glaube, ich fahre sogar noch eine Runde, weil irgendwie kriege ich, komme ich näher ran nach vorne, ich mache einen größeren Vorsprung nach hinten. Also so kaputt sind sie dann also noch nicht, wie Jeff mir verkaufen will. Jede Runde, die ich schaffe, ist besser für meine Supersofts. Ja, okay, doch diesmal habe ich Zeit verloren. Ja, richtig Zeit verloren im Sektor. Ich gehe rein. Ich glaube, die sind jetzt am Ende. Komm Leclerc. Halt Alonso weg. Boah, macht einfach zu. Es war etwas zu spät gebremst. Oh, danke Spiel, dass mich da keine Strafe gibst komme ich vor Bottas raus und in Ferraris, das wäre schön. Ich will nicht überrundet sein, nicht schon wieder. Ja. Hast du noch genug Zeit überrundet zu werden? Ich lasse einfach nicht durch. Oh, ich lasse Vettel durch und lasse mich dann immer mit DRS mitziehen. Und hole so auf die anderen auf. Klappt immer, weißt du. Hm. Ich habe ungefähr vettel Das war <lacht> <lacht> Das war ein Joke. Du kannst froh sein, wenn du in die Top 10 kommst. wette mit dir, dass der mich eh gleich überholt hat auf der geraden. Dann setzt einmal den DRS an und ist weg. Ich kann ja einfach mal probieren, das ERS hochzustellen, das wird aber eh keinen Sinn haben. Lass Vettel bitte einfach ziehen, weil Bottas ist direkt dahinter und der Ja, aber er muss schon selber einfach überholen. Ich werde jetzt nicht rechts ranfahren, aber ich werde nicht kämpfen gegen ihn. Ich fahre einfach Rennlinie und wenn er mich auf der Geraden schnappt, ich schalte das DRS runter, dann soll er es machen. Aber ich will keine Zeit auf die meine Kontrahenten verdienen. Ich fahre ja noch um Punkte. Ihr wollt graf gerade sind, da machst du die Tür zu. Ich hab's nicht gesehen, sorry. Sorry, Vettel! Er ja, singt jetzt gerade schon sein Blue Flag Song, glaube ich. Ja, es sieht über blaue Flaggen aus seiner Sicht. Warte, habe ich vielleicht rausbeschleunigt. Ja, jetzt komm, hol mich doch endlich, Vettel. Der holt sich jetzt schon, der hat doch jetzt Top Speed. Ja, aber schau mal, der überholt nicht. Selbst perez hatte mich zu dem Zeitpunkt hier schon angegriffen. Okay, das war beschissen. Er ja, zieht durch, Vettel. Das sah toll aus. Ja, es, ich kann froh sein, dass meine Flügel nicht kaputt ist. bin mal gespannt, wie schwer es für Bottas ist, an mir vorbeizuziehen. Ich krieg DRS. Danke, Vettel. Genau das wollte ich. DRS schnurren. So können wir jetzt noch ein paar Runden weitermachen, Vettel. Ich bin immer noch der Meinung, dass das eine dumme Strategie ist und mehr Zeit kostet, als es einem bringt. Also schneller als Vettel bin ich eh nicht. So kann ich immer seinen Windschatten mitnehmen. Der Windschirm kompensiert niemals das, was man hinter ihm verliert. Was verliere ich denn hinter ihm? Ja, das stört Ja, aber so schlimm ist sie nicht. Ja, aber der Einfluss ist größer als das, was du durch den Windschirm und erst kriegst. Aber schau mal, ich kann mir den Top-Teams hier vorne mithalten. Also schlecht fahre ich anscheinend gar nicht. Oh, Bot Bottas! Sorry! Wo, woher soll ich denn wissen, dass der rechts reinziehen will? Weil du erst nach links äh, ausgerutscht bist. Ich bin halt dann... Ich, ich habe ja dann schon Platz gemacht, bin ja von der Rennlinie runter. Ich krieg immer noch DRS. Ich, ah, warum kommt das hier nicht vorbei? Ich fahre hier auf der ähm, Supersofts. Ja, ich meine, ich fahre hier nicht Fettbenzin. Ich fahre ja keinen hohen ERS-Modus. Der müsste einfach mir vorbei schlupfen. Der kommt jetzt Fall. auch da doch nicht. Aber ah, schau mal, für dich ist es doch schön, wenn ich den nicht gleich passieren lasse. Dann verliert er vielleicht ein paar Positionen mit der Strategie. Er muss halt viel Zeit verlieren, weil er auf der, weil er vorne auf den Supersofts war. Jetzt mit den frischen Reifen müssten die ja schneller sein als ich. Gehe ich mal davon aus. Ja. Aber der wird natürlich gleich aufs Ultras gehen. Ja. Aber er muss erstmal mir vorbeikommen. Er ist vorbei. er muss er auch vorbeiziehen und nicht nur sich neben mich setzen. Das war sehr aggressiv verteidigt. Ich habe schon etwas früher gebremst und er hat noch früher gebremst. Hätte er nicht so früh gebremst, hättest du ihm das Rad abgefahren. Also das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe es aus seiner Sicht gesehen. Ich glaube, ich komme sogar ran an jeden Trupp, Die sind gerade alle in der Box. Und einer, der sauber, hat richtig viel Zeit verloren, um in der Box waren. Weil die auch mal reif wechseln müssen. Ey Bottas, was sollte das? Ja, du hast blaue Flaggen. Er will vorbei. Ja, dann aber nicht hier. Oh, ich sehe die Punkte vor mir. Hartley und so sind nicht mehr weit weg. Wie viel verliert man in der Box? Weißt du das? 17 Sekunden. Echt? Ja. Ist das nicht ein bisschen mehr? Mm -mm. Aber okay. wer die da gerade ausfahren kann, erste Kurve. Schau mal Potter, jetzt ist viel Platz, jetzt sie durch wenn du schnell bist. Und er macht es immer noch nicht. Du stirst doch rein wie als ob es um was geht. Ich, ich mache das nicht mit Absicht, ich kann einfach nicht besser fahren. Ich bin scheiße ihn Platz lassen. Mach ruhig weiter, dann verliert Bottas vielleicht sein Podium. Schau mal, die scheiße beschleunigt er raus Jetzt müssen. Stattdessen ist er irgendwo nirgendwo. Hartley hat gerade ernsthaft Peres überholt. Ich glaub's nicht. Ich schalte mein ERS runter und er holt mich. Überholt mich immer noch nicht. Hammelt mal rein circa wenn Bottas reingeht. Schau mal, ich habe sogar gerade niedriges ERS Bottas. Oh, er schafft es überhaupt nicht. Ja, er hat sie wurde auch weggedreht. Wenn er nicht etwas schneller fährt, ist ein Pop-Auto, dann müssen wir davon fahren sofort. Wie gesagt, ich sehe es nicht ein, dass ich wegen ihm Zeit für auf die meine Vordermänner. Ich hole gerade so schön auf. So. Wie 17 Sekunden hast du gesagt. Mhm. Er hat jetzt zumindest gerade ganz kann es sein, dass er gerade so noch P P P3 holt non-stop. Gegen wen würde er dann zurückfallen? Ricardo. Okay. Wenn es weitergeht, könnte er vielleicht sogar hinter Ocon und Verstappen fallen. Und Gasly. <lacht> da müsste ich ja fast mithelfen. Ocon wegen. Ocon hat nicht fast die 100 Punkte geknackt. Mhm. Die machen unsere Forst India Saison nach, die beiden. Sind auch so gut. Ja. Du machst Gojan nach. Ja! Jetzt hast du ja nicht verstanden, warum ich sein Auto nehmen muss. Jetzt wusste ich auch schon vorher. Beziehungsweise ich hätte eher Magnus nehmen sollen, wie ich so wie ich fahre. Jetzt kommt mein Fahrstil näher. Bottas ist gleich schon wieder da. Hm? Ja. Ich denke Bottas yeah. geht jetzt eh rein in der Runde. Kannst du da hinter die Box zu fahren? Schon? Was ist? Kannst du ja also sagen, in die Box zu kommen. Nee. Ah, <lacht> noch eine Siehst Runde. Der fährt weiter. ja weil, weil die anderen auf Ultrasofts nach 15, 16 Runden reingegangen sind. Ja, dann muss er noch mindestens bis Runde 20 fahren. Ja, wir sind ja in Runde 20. Oh. Ja, ich sehe halt Runde 19 nur, deswegen. Mann, hole ich noch nicht mal auf auf Hartley. Sieht fast so aus. Ich werde mir nach dem nächsten Sektor's mal anschauen. Hartley ist auch besser. Hartley fährt mir davon. Hartley ist auch eine Legende. Du hast ihn, gegen die, du hast ihn gegen die Wand gehauen. Du hast ihm keinen Platz gelassen. Ja, war einer geworden. Wenn er da links fährt, ich dachte... Er steht auf der Strecke. Weg. Ja fahr doch Bottas! Er hat keinen Bock mehr. Ihn hat es so aufgeregt mit mir. Jetzt will er nicht mehr... Hey, Vettel! Was soll die Scheiße, Vettel? Ist mir fast ins Auto gefahren. Ricardo ist direkt hinter ihm und er hat aber schon seinen Stop. So, warte, jetzt hör ich mir wieder Vettel, schau mal. Ich bin schnell auf der Geraden. Bottas fährt vielleicht sogar... Oh gut. scheiße, das, das war schlecht gebremst hat keiner gesehen war nicht viel so viel zeit warte mal kurz Boah, das geht immer noch nicht rein wohin würde Bottas denn fallen alter ah, wird so weit nach hinten fallen ist an Hamilton. Achso, er ist in der Box. Oh, bin wieder da. Yeah. Oh, was ist denn das für eine riesige Lücke auch. Wobei. Oh ich habe im Neutralgang angeschalten. Ah. Wo ist Bottas jetzt gelandet? Nur also nicht in der Box. Hamilton ist gerade reingegangen. Voltras. Wo ist von der Spotters? Wenn Hamilton Gas gibt, kann er ihn fleisch in der Rennpace jetzt am Ende überholen. So, er fährt er rein. Oh, sorry, Fandorn. Habt ihr nicht gesehen. Oh, nochmal, sorry, Fandorn. Verstappen kommt vorbei. Kommt Warte, an... ich bin vor zwei. Achso, Peres ist noch hinten. Ja, stimmt, den gibt's auch noch. Bei. Gott, sorry, Reikön. Ja, zieh kommt. durch, komm, zieh durch. Ich will ich nicht aufhalten, Reikön. Aber Peres lass ich nicht durch. Als ob Bottas auf fünf rauskommt. <lacht> Peres. Oh Gott. Der hat mir ins Auto geschlagen Das ah, stimmt, ich habe wieder ERS zum Verschwenden. warum dein Leben, Okon! Es geht hier um zwölf Punkte! Von dort! Nicht fragen! Nicht fragen! Nicht fragen! Oh, der hätte fast Ricardo abgesäbelt! Ricardo ist richtig, der, sagt <lacht> der was bist du gefahren gerade? Hm? Was? Van Dorn? Warte, habe ich noch einen Flügel? Ja. Den nee, habe ich nicht mehr. bei mir was Ja, aber halt. So gut wie nicht du mehr. Du fährst 40. Muss ich verarschen. Da ist die Box nicht Ich will dies. Warte, die fahren zusammen in die Box jetzt. Okay. Mann ey. Das Rennen ist gegessen. Warte. Bitte. Nein, die ziehen mir jetzt Hypersoft. Ah, okay. Es ist aus, sieht ziehen mir Hypersoft auf. Ich habe gehört vorne sind Vettel, Reikön und Butters. Und Hämmerchen. Jetzt lasst mich, was schrauben die so lange? Die können mir den Frontfügel nicht aufsetzen. Ich hab irgendeinen Fehler gemacht. Unsafe Boah, Release, genau. Unsafe ja. Release. Das war wirklich Unsafe Release. Geld oh ist Gott, Pervers, sorry. Virtual Los. Safety Car? Wollen die ver. so, da hinten ist Van Dorn ausgeschieden. Hm. Als ob Peres noch ein Supersoft hatte. Jo. Nö, nö. Also das war selten dämlich. Ja, das war selten dämlich, sorry. Oh. <lacht> Kannst du sagen, dass dein Auto nicht kaputt gegangen ist? Mein Auto ist kaputt gegangen. Okay, es sah so aus, als ob du selbst aufgeben hättest, freiwillig. Nein, das hat das Hinterrad abgehakt. Also hättest du das überlebt, ganz ehrlich, ich, Nee. Dann müsste ich bei dir realistisch machen bei mir keinen Schaden machen, damit es fair wäre. Oh mann. Okay, boah, das hat das Podium nicht geholt, obwohl er die Ultras hatte noch. Die Frage ist, hat Ocon... Als ob Ocon so weit zurückgefallen ist. Was ist ihm passiert? Oh mann, Okon. Okon, wieso ja. bist du so weit zurückgefallen? Deine Reifen waren doch noch recht frisch. Komisches Rennen auf jeden Fall. Ja. Hoffe, dass euch gefallen hat und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei F1 2018. Ciao. Ciao. Ich schaue nochmal die Rangliste kurz an. Ja. Ich bin erstmal weg. 176 hat Bottas. Ciao, ciao. Und Raikön hat fast so viel wie ich. Ciao.